Hier sind wir jetzt in der großen Konferenzhalle vom Allianzhaus Bad Blankenburg und ihr seht ja die ganzen Sitze. Ich glaube, 2000 Leute passen auf die Stühle noch viel mehr, wenn man die Gänge noch mit dazu nimmt. Im Moment es ist es nur Lehrstühlen. Um, wir kennen um, nicht über die Leute, die hier sitzen und ich finde, es ist ein bisschen wie unser Semester-Ernte. Wir äh, sammeln die Zahlen, ähm, und diese nerd zahlen, und das ist nicht lebendig. So, wir möchten jetzt über dieses Semester-Ernte reden und wirklich ein Bild äh, malen, was Gott macht lebendig unter uns als Campus Connect. Genau, wir, wir, wir stellen euch jedes, immer am Ende vom Semester stellen wir euch zehn verschiedene Fragen aus verschiedenen Bereichen und dann zählen wir die zusammen und gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Und ein Bereich, wo wir denken, da, da, der ist uns wichtig, deswegen sammeln wir da Zahlen, ist, wie viele Studenten beten regelmäßig für ihre Uni, für ihre Hochschule. Und dieses Semester in Leipzig, äh, Sie haben ein bisschen mehr in Ge Gebet erlebt. Sie hatten Hochschultage zusammen mit SMD und Sie haben angefangen zu beten, aber nach äh, dieses Hochschul-Tage, sie haben ähm, erlebt, wow, das war wirklich gut für uns und wir machen weiter mit Gebeten. Deshalb, mehr Studenten beten in Leipzig. Wir sammeln auch immer Zahlen zum Thema Gewinnen, also wie viele Studenten sind im Gespräch mit anderen Studenten, die noch nicht die interessiert sind am Glauben. Und was ich da cool fand, ist äh, in Kempten so eine Campusbewegung von ungefähr 15 Leuten. Ich glaube, sie haben jede Woche oder jede zweite Woche ihren Campusabend, hatten da ein paar Referenten dieses Mal auch eingeladen. Und was richtig cool war, ist, dass diesmal Mal auch ähm, Freunde, Kommilitonen von ihnen regelmäßig mitkamen, die keine Christen waren, die interessiert waren am Glauben. Und es hat so gut geklappt wie noch nie. Einfach eine gemischte Gruppe aus Christen und äh, aus Suchern. Ähm, genau, das war super cool. Ein anderer Bereich ist in anderen Investieren. Wie können wir andere beibringen? Und äh, wir haben andere Geschichten von Hochschultagen, oder? Äh, von den Hochschultagen genau. In Darmstadt und ich glaube in Heidelberg auch und noch, vielleicht noch in anderen Unis gab es dieses Sommersemester, gab es Hochschultage und das hat wirklich dazu geführt, dass viele Studenten, die schon Christen sind, das erste Mal ausprobiert haben, wie es ist, über ihren Glauben zu reden, auf fremde Leute zuzugehen. Und das, da würden wir sagen, das ist Glaubenswachstum, wenn man lernt, über seinen Glauben zu reden. Und die Hochschultage sind eine super Möglichkeit, wie das viele Leute das erste Mal ausprobieren können. Und in der letzte Bereich ist äh, Senden. So wie können wir mehr Bewegungen anfangen? Und in Freiburg äh, dieses Jahr, sie hatten wirklich ein Ziel, wie können wir mehr Gebetskreise an mehr... Um, Bereiche in den Unis und sie haben viele neue Be äh, Gebetskreise gegründet dieses Semester. Also wir waren wirklich begeistert von der Semesterernte, viele coole Neuigkeiten, eine Sache auch, wo man immer eine schöne Zahl, es sind elf Leute dieses Sommersemester wirklich zum Glauben gekommen, von denen wir wissen. Uh -huh. Ja, und das ist echt cool. Ja. Yeah. Und genau, wir, und wenn wir alles zusammennehmen, wie viele Studenten sind momentan bei Campus aktiv, da haben wir ja auch eine schöne Grafik noch für euch. Es sind ungefähr 900 Studenten in ganz Deutschland, die bei Campus sind. Und das ist super cool. Ja. Und wir denken uns aber auch, da ist echt, mit diesen 900 Studenten ist eigentlich auch noch viel mehr möglich. Wenn wir uns anschauen, wie viele von diesen 900 Studenten beten regelmäßig für ihre Hochschule. Das sind 27 Prozent momentan. Da denke ich mir auch, oh, wie können wir das noch mehr machen? Wie können wir es schaffen, dass mehr Studenten wirklich eine Leidenschaft dafür haben, für ihre Hochschule zu beten? Oder eine krasse Zahl ist auch, wenn wir, wir, wir fragen immer, wie viele von euch sind regelmäßig im Gespräch mit Kommilitonen äh, über den Glauben, also haben eine Beziehung, vielleicht eine Freundschaft und reden da immer wieder über ihren Glauben zu Jesus. Und das sind nur 0,5 Prozent von, äh, von den 900 Studenten. Also da denke ich mir auch, das, das muss doch eigentlich, jeder kann doch mindestens eine oder im Durchschnitt zumindest eine Beziehung haben. Äh, genau. Und wie gesagt, es ist nicht, dass wir machen was schlecht ist yeah. um, viele gute Sachen passieren yeah. unter uns. Und auch was vielleicht passiert ist, die äh, Zahlen sind vielleicht nicht aktuell, yeah. so das ist auch für <lacht> euch. Das ist ein, ein Gönwurm. Wir sollen Sahlen sammeln, dass wir können nächstes Semester feiern, was Gott gemacht hat. Und ja. das ist, was unser Wunsch ist. Wir werden jedes Semester erzählen, was hat Gott uns, ähm, unter uns gemacht hat äh, durch diese semester -Ernte. Ja, und vielen Dank, wenn ihr da irgendwie mit, dass ihr da mit dabei seid und wenn ihr uns Danke. sagt, was bei euch passiert. Mhm. Genau, und wir hoffen, dass in Zukunft eben noch viel mehr auch passiert und mhm. dafür ist äh, das erweiterte Leitungsteam super wichtig, indem wir euch im nächsten Video erzählen.